Hallo und Willkommen zurück zur F1 2018 Karriere, heute sind wir in Monza, also sozusagen ein Heimrennen für uns, ich meine sauber, Schweizer Team, Ferrari als äh, Motorhersteller, ja, sehr sehr wichtig und hier sehen wir meine Qualifying Runde aus Q3 ähm, auf den Supersoft, ähm, auf der Strecke gibt es den Supersoft, Soft und Medium, also sind wir hier natürlich auf der weichsten Mischung an diesem Rennwochenende unterwegs und ähm, jetzt kommen wir hier, Ende Sektor 1, hier in die Schikane, die ist gar nicht so einfach, kann man relativ äh, gut rüberfahren, muss man aber aufpassen, ich habe ein bisschen das Kies berührt, ganz, ganz leicht, aber ist nicht so schlimm und hier muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr auf den Körper rauskommt, weil sonst, ja, verliert man das Auto ein bisschen, wie man bei mir gesehen hat und hier habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben, der S wird aufgemacht natürlich und, ähm, ja, wir sehen eine sehr, sehr hohe Top Speed. Es sind schon 352 alleine am Weg zu Ascari. Hier, ähm, naja. Okay, und das war eine Verwarnung das andere nicht. Das finde ich sehr interessant. Ähm. Den anderen äh, den Eingang Ascari fand ich ehrlich gesagt äh, nicht so toll von mir. Da tut mir auch leid. Warum bin ich denn die Runde zu Ende gefahren? Also, hm. hm. In der Runde bin ich jetzt auch nicht so zufrieden, weil die war echt nicht so sauber. Ja, am Ende war es eine 19.01. Wir schauen wir mal in die Startaufstellung. Und wir sehen, Lewis Hamilton startet von der Pro-Position. Daneben ist dann Sebastian Vettel. Und ähm, daneben auch auf Platz 3 Kimi können neben Walter Bottas, Also Mercedes, Ferrari in der ersten Reihe. Sauber, also wir, Perez, ja, Leclerc, Romain, Grosjean, Hülkenberg, Alonso. Seins, Swall, Gasly, Sirotkin, Verstappt mit einer Strafe, Van Dorn, Hartley und O'Connor auch eine Strafe. Und ähm, ja, das Starting Grid ist ein bisschen sehr, sehr schnell. Also, sorry, dass ich alle Namen aufzählen konnte. Ja. Ähm, ja, wir sind natürlich auch hier nach Italien mit neuen Teilen zurückgekommen. Und zwar einmal ein Upgrade für die Kraftstoffeinspritzung. Und dadurch haben wir ein bisschen mehr Leistung am Motor und wir haben auch das Getriebe ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verbessert, sodass die Abnutzung nicht so stark ist, weil, ja, wir wollen ja auch nicht zu oft von weit hinten starten, aber ich kann euch sagen, das wird noch öfters passieren müssen, leider, weil einfach die Abnutzung so stark ist, weil wir nur auf Leistung gehen. Ja, in der in der Powerwertung oder, oder, oder Performance-Wertung sehen wir, ja, Ferrari und Mercedes sind eng beieinander Red Bull auch nah dran wir sind jetzt fast dran an Red Bull, ist nur noch ein bisschen das Mittelfeld ist auch noch sehr, sehr eng äh, Williams holt auf Toro Rosso wieder auf und ähm, Haas kann sich minimal absetzen genauso wie äh, McLaren sich inzwischen versucht wieder von äh, Toro Rosso zu entfernen, um an von India ranzukommen aber das ist doch noch recht eng da hinten im Feld, muss man sagen. Da ist sicherlich einiges noch drin, würde ich mal so behaupten. Und zur Strategie kann man noch sagen: Ja, ähm, es wird vom Spiel tatsächlich eine, eine, eine, ein Stopp äh, geschlagen mit Supersoft Medium. Ich weiß aber aus meiner Liga-Erfahrung, äh, aus meiner Liga -Erfahrung, dass Supersoft Soft, Soft deutlich schneller ist, weil einfach die Reifen, sehr, also die Medium sehr, sehr lange zum Aufwärmen brauchen, deshalb ist tatsächlich eine, äh, Einstopp mit Soft als zweiten Reifen deutlich schneller als mit Medium und, ähm, ja, man muss so ein bisschen aufpassen am Ende, weil die Reifen dann doch sehr, sehr stark abnutzen, aber, ja, 27 Runden haben wir hier, das ist das kürzeste Rennen der Saison, ihr seht es, 37 Minuten und 30 Sekunden soll das Rennen, äh, laut der Kalkulation dauern und, ähm, ja, ist halt das kürzeste Rennen. Ist, ist ja auch die schnellste Strecke der Saison. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall ist einiges heute drin. Wir haben einen starken Motor. Okay, wir sind jetzt relativ weit hinten. Äh, was heißt weit hinten? Auf Platz 5. Aber wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Pace in den Rennen gehabt. Und ich denke, da ist noch einiges drin. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Start an. Die fünf roten Lichter sie erleuchten und sie gehen aus und der große preis von italien hat begonnen und wir sind extrem schlecht weggekommen ricardo greift uns schon an rechts ist er von uns und auch links ist noch ein anderer fahrer ich muss relativ früh bremsen und äh, er berührt dann leider Bottas, drehen fast weg, muss er vom Gas gehen, damit ich ihn nicht wegdrehe. Und mir fährt Perez vollkommen, oder, ne, es ist nicht Perez, es ist glaube ich Ricardo, der mir hinten vollkommen reinfährt mit mich beinahe ins Kies haut. Perez kommt dadurch vorbei, ich hoffe ich kann ihn jetzt noch wieder kriegen, damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Aber hier außen rum, das kann eng werden, aber wir drehen uns nicht so weg wie, wie Vettel. Von daher ist alles gut gegangen, jetzt sind wir auch schon in Runde 2. Weil nicht mehr viel passiert ist, und jetzt sind wir wieder zum Glück dran an äh, Bottas. Anscheinend hat auch äh, Raikön die Führung übernommen. Überraschenderweise. Der ist ja von 3 gestartet und Vettel von 2. Von also, Ferrari hat einen super Start hier erzielt. Und die halten sich extrem auf die äh, Mercedes und Ferrari. Ich finde extrem viel Zeit. Ich kann mich super hieran festhalten. Ich benutze zwar auch viel RS, aber das Wichtige ist erstmal überhaupt. Denn jetzt beim Untergang ist Vettel. Vettel verliert das Auto, irgendwas ist mit seinem Auto, er hat sich verbremst oder ist das Auto kaputt? Und da ist leider auch schon die Chance für Vettel auf den Sieg flöten gegangen. Jetzt ist nur noch Raikön da, aber ein Konkurrent weniger und mal schauen. Hamilton derweil versucht an Raikön vorbeizukommen. Jetzt hier Ausgang Parabolika, wir hängen uns hinten dran, setzen die schnellste Rennrunde in Runde 2. Und Raikön konnte sich wieder nach vorne kämpfen. Jetzt auch die Innenbahn hat Raikön. Und Hamilton versucht es außen sehr, sehr harter Radkontakt. Und wir sehen, Hamilton ist im Gegensatz zu Raikön auf den Soft-Reifen. Das heißt, er hat sich im ähm, Qualifying in Q2 mit den Softreifen qualifiziert. Während ich es dann und auch eigentlich alle anderen mit Supersoft getan haben, weil es einfach egal ist, wenn man sowieso die beiden weißen Reifen fahren kann. Und hier... Ähm, ja, das war sehr aggressiv. Und da wird dann richtig Hamilton weg, irgendwie an Reikönen Und ich habe da mir jetzt gedacht, nein, ich lasse Bottas wieder vorbei. Das, das mit Hamilton war ja nicht mein Fehler. Das war, was, was Reikönen und Hamilton gemacht haben. Aber ähm, der Kontakt, wo ich äh, Bottas reingefahren bin, der war komplett meine Schuld. Und den habe ich dann auch ähm, dann vorbeiziehen lassen, weil es einfach nicht fair gewesen wäre. Hätte ich ihn jetzt hinter mir gehalten. Dabei ist natürlich auch Leclerc vorbeigegangen. Der hat aber auch wieder seinen Platz gegen Bottas verloren. Und er versucht es hier auf Anfang, das Kari hier innen reinzugehen. Und es sieht so aus, als ob Leclerc es wirklich schafft. Und hier ganz, ganz eng in das Kari-Ausgang habe ich mich durchgequetscht. Es hat irgendwie geklappt. Und jetzt einfach nur noch an Leclerc festhalten. Im Windschatten und im äh, DS bleiben. Perez hat es irgendwie an Bottas vorbei geschafft. Ist jetzt auf P4. Und wir setzen die schnellste Rennrunde. Erst Leclerc und dann ich. Und ihr seht, ich habe nur noch sehr, sehr wenig ERS. Ich könnte jetzt hier reingehen. Ich gehe hier sogar rein, weil ich später Bremsen kann. Weil ich aber so spät reingestochen bin und sehr viel Platz eingenommen habe, habe ich dann versucht, noch so viel Platz zu lassen wie möglich beim äh, Rest der Schikanen. Hat leider nicht geklappt. Und hier versucht Leclerc es ernsthaft den Eingang Ascari schon wieder zu überholen. Also da hat er gegen Bottas versucht, hat auch geklappt. Aber ich habe nicht gerechnet, dass er da reinsticht, weil ähm, da überholt man nicht. Aber ich dachte nicht, dass die KI das machen würde. Also ja. Ärgerlich. Und Raikön, der hat jetzt schon seine zwei, drei Sekunden Vorsprung. Oder vier vielleicht sogar. Wie viel ist es? Ah, vier Sekunden knapp. Und wir sehen, Leclerc, der überholt hier. Der hat natürlich auch DRS hier auf den Geraden. Und naja, was soll man machen? ist dann auch vorbei. Aber es ist etwas sehr Wichtiges hier, was man bei äh, Rennen in Monster beachten muss. Gerade jetzt im neuen Spiel, ähm, man muss sich sozusagen durchs Feld schrittweise hangeln. Hier nochmal mal schnellste Rennrunde von mir und letzte aus dem Rennen. Ja, ähm, man muss sich schrittweise du so durch ähm, die Rennen hangeln. Das heißt, man bleibt im DRS. Kann dafür dann weniger äh, ERS benutzen, so auf Mittel oder so, aber wird durch das äh, DRS rangesaugt. dann sehen wir, Leclerc geht in die Box. Ich wollte eigentlich eventuell in die Box gehen, aber ja, ist er ist mir zuvor gekommen. Und ähm, ja, man muss sich so durch äh, das Rennen, Hangeln, ERS sparen, wenn man im ds sparen wenn man im drs fenster von jemanden ist und dann sobald der vordermann irgendwie zu struggeln scheint muss man dann äh, warten bis er einen fehler macht und dann vollgas geben und wir sehen hier das mache ich auch jetzt jetzt wo leclerc weg ist gebe ich auch Gas. ich habe mein ganzes DHS hinter ihm gespart setze die schnellste rennrunde und raikön ist auch reingegangen wir sind jetzt auf p1 gehen aber jetzt auch in runde 11 rein zwei runden nach leclerc eine runde nach reikönnen und wir sehen magnussen und Sirotkin aktuell p2 und 3 die waren natürlich auch noch wie wir nicht in der box aber magnussen geht jetzt in die box und vermutlich auch gleich äh, Sirotkin, weil der Williams hat natürlich nichts davor zu suchen sehr sehr ärgerlicherweise und wir gehen auf die soft reifen und wir sehen Raikön ist auf den mediums und Leclerc ebenfalls aber Leclerc kommt irgendwie noch an uns vorbei was ich irgendwie nicht ganz verstehen kann, weil ich habe schnellste Rennrunden gesetzt und wenn ich schnellste Rennrunden setze, also absolut schnellste Rennrunden, wie kann es sein, dass Leclerc an mir vorbeikommt? Das finde ich dann so schon sehr fragwürdig. Ähm, außerdem, es wirkt so, ich habe euch jetzt am Anfang gesagt, dass die Mediums eine Weile zum Aufheizen brauchen, bis sie wirklich Grip haben. Das sind so zwei, drei Runden. Aber es scheint halt einfach so, dass die KI das nicht äh, zu haben scheint, dieses Problem. Hier nochmal eine schnellste Rennrunde auf dem soft natürlich schneller als die Konkurrenz. Und ich bin jetzt bei Leclerc dran. Ich habe DRS und ihr seht, ich habe wieder wenig ERS. Und jetzt heißt es eigentlich wieder ERS sparen hinter äh, Leclerc im DRS-Fenster. Und lass mich einfach durch das DRS ziehen. Und hier. Gehe ich früh vom Gas, versuche nicht in der Parabolika reinzustechen gegen Leclerc, denn, ähm, ja, es, man sollte gar nicht da äh, angreifen, denn wir sehen, der DRS-Messpunkt, der ist, äh, früher und wir sehen hier nochmal eine neue schnellste Rennrunde und dadurch, dass ich auf, äh, vor der Parabolika gewartet habe, habe ich den DRS-Messpunkt innerhalb einer Sekunde nach Leclerc passiert und habe DRS bekommen und, ähm, so musste ich mich da nicht auf der Geraden so verteidigen. Aber Leclerc, der, der will es natürlich wissen. Der ist sehr, sehr gut rausgekommen aus der letzten, äh, aus der ersten Kurve. Und versucht er jetzt hier noch ein waghalsiges Manöver in die zweite Kurve rein? Nein. Das ist dann doch unerwartet gewesen. Ich meine, das Karri hat es ja schon gut hier nochmal eine schnellste Runde und nochmal 13 schneller. Und zwar ohne Leclercs. äh, ja... Druck oder dass er mich die ganze Zeit nerven und behindert. Und wir sehen, ich bin jetzt auch an Raikön dran. Ihr seht, ich habe wieder mein ganzes ERS ver verbraucht, verpulvert. Das ist nochmal eine neue, neue schnellste Rennrunde, 4000 schneller. <lacht> aber bin an Raikön dran. Ich ist immer noch im DS-Fenster, aber ich bin an Raikön dran und das ist das Wichtige. Und uh, hier berühre ich ihn ganz leicht. Und ihr seht, ich gehe jetzt auf ERS kein. Jetzt beim Rausstellen mal auf äh, niedrig oder mittel, vielleicht sogar mal auf hoch. Aber hauptsächlich auf kein. Und hier berühre ich noch nochmal, weil er einfach so früh bremst. Zum Glück ist da nichts passiert. Und einfach ERS sparen. Und da kommt jetzt, warte, da kommt jetzt auch noch Leclerc. Ich habe DRS. Und jetzt gehen wir Free Ride hier auf der Gran. Ich bleibe weiterhin auf ERS kein, also ERS Null. Und spare mein ERS. Und wir haben gerade mit sauber ein Doppelüberholmanöver gegen, ähm. Ja, Raikön durchgeführt. Ich habe keinen Platz gewonnen, aber Leclerc hat zwei Plätze gewonnen. Aber, es geht so weiter, wie es die ganze Zeit schon lief. Ich hange mich hinten an meine Gegner ran. Nutze das DRS aus, um mich mitziehen zu lassen und um mein ERS zu sparen. Und, ähm, ja, ich habe wieder nahezu volles ERS nach zwei, drei Runden. Und jetzt hier wieder schön warten. Vielleicht mal gucken, ob es auf der Geraden geht. Hier komme ich ein bisschen sehr weit raus. Bin an Leclerc dran. Stell sogar auf ERS äh, niedrig oder kein sogar. Und komme ohne Probleme vorbei. Ich wollte auch eigentlich gar nicht hin vorbeigehen an Leclerc. Ähm, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen sparen und warten, bis das Rennen äh, in den letzten äh, Runden ist. Da sind ja noch sieben, acht Runden zu fahren. Und... Ähm, ja, darum habe ich dann auch nicht so gepusht. Jetzt, wo ich aber vorbei bin, habe ich versucht, doch noch wegzupuschen, weil, damit äh, Leclerc nicht den selben Vorteil hat, wie ich ihn von ihm habe, wenn ich im DRS-Fenster bin. Aber wir sehen, Leclerc, der hängt einfach im DRS drin. Das ist echt ärgerlich. Ich gehe jetzt hier auf die Mitte, auf die Mittelbahn, damit Leclerc auf keinen Fall äh, wieder so was Verrücktes versucht und uns beide rauskegelt. Mm. Da würde normalerweise keiner angreifen. Und ihr seht, Leclerc versucht hier Ausgang Ascari zu überholen. Und ihr seht, ich bin gerade vom Gas gegangen. Und zwar, damit ich hinter Leclerc bin beim Messpunkt, beim DRS-Messpunkt. Habe mich auch wieder in der äh, Parabolika äh, reingebremst. Und habe jetzt das DRS. Und Leclerc hat kein DRS. Das heißt, er hat eigentlich gerade einen fatalen Fehler gemacht, der mir die Chance ermöglicht, jetzt von Leclerc wegzuziehen und jetzt heißt es natürlich pushen, er hat die härteren Reifen, ich habe die weicheren Reifen, ich habe volles ERS, ich habe noch einiges an, an äh, Benzin übrig, weil ich natürlich jetzt alles verbrauchen werde, damit ich unbedingt aus dem DS Fenster raus bin und jetzt Ende Runde 21, neueste schnellste Rennrunde mal wieder und ich bin 1,8 Sekunden weg von Leclerc, der hat richtig viel Zeit verloren und ja, die nächste Runde war dann 17 langsamer, aber ich hatte ja auch kein DS und so aber ich bin wieder anderthalb Sekunden weggekommen von Leclerc 1,2 und es ist einiges ja ich werde jetzt wieder zunehmend langsamer so mittlere 22er Zeit aber ich kann mich von Leclerc minimal absetzen bzw den Abstand halten und das ist das eigentlich das Wichtigste ja hier sieht man eine schlechte Runde 22,6 wieder eine mittlere 22er Zeit und dann um, das Wichtigste ist jetzt eigentlich nur noch äh, die Runden über sie zu bringen und wir sind in der letzten Runde hier Sektor 2 schon wieder ein lila Sektor. Jetzt noch mal am Schluss. Ich habe noch ein bisschen ist übrig. Ich habe noch verdammt viel Benzin übrig. Ähm, ja, ich, ich fahre immer die Rennstrategie natürlich auf Fett und ähm, dann kalkuliert das Spiel das mit dem Benzin ein bisschen anders. Und da das habe ich dann irgendwie verpeilt und habe dann zu viel Benzin mitgenommen, weil ich bin die ganze Zeit auf Fett gefahren. Das gesamte Rennen über und ja, am Ende komme ich dann mit einem kleinen Vorsprung vor Leclerc übers Ziel kam ich über einen Doppelsieg von Sauberfreund. Ich meine, was ist das denn, das ist grandios. Alter. Noch in der letzten Runde eine schnellste Runde. Ohne Power. Hey, das ist einfach unglaublich. Also, dass ich da noch so viel rausholen konnte in der letzten Runde. Ich hatte kaum Power, die Reifen waren abgenutzt, ich hatte kein DRS. Das war eine Traumrunde. Ja, und da hören wir es. Ganz, ganz äh, krass noch gepusht am Ende und ja, drei Sekunden oder sowas war dann der Abstand auf Leclerc. Leclerc ist auch endlich mal nicht ausgeschieden, als es gut für ihn lief. Ich erinnere mich da ein Rennen, wo Leclerc in super, ein super Ausgangslage war und dann ja, dann ist ihm leider einfach nur Pech widerfahren und der ist ausgefallen. Das tut mir echt leid. Aber heute hat Leclerc mal gezeigt, was er kann und ja, Bottas kompliziert noch das Podium, aber wir können definitiv zufrieden sein. Und hier sehen wir die Rangliste des Rennen. Wir sind knapp ein bisschen erst drei Sekunden vor Leclerc ins Ziel gekommen. Bottas da mit einem gewaltigen Abstand. Ich weiß gar nicht, was mit Raikön los war. Der hat anscheinend extrem auf den Mediums verloren. Das war ja auch. Wir, wir haben ja auch gesehen, wir sind an Raikön rangeflogen ähm, mit Leclerc zusammen. Und ähm, keine Ahnung wieso. Er hat auch wirklich noch sehr, sehr viel Zeit verloren. Er hat im, im, im zweiten Stint auf Medium einfach über 20, ja, über 25 Sekunden auf Leclerc alleine verloren. Ich meine, Leclerc war hinter ihm. Er hat knapp 30 Sekunden auf Leclerc verloren oder so etwa. Und, ähm, ja, meine Runden hier, die waren doch sehr konstant, muss ich sagen. Ein paar kleine Fehler, zwei kleine Cuts äh, im ersten Stint. Aber, ja, gutes Rennen, Verstappen nur auf Platz 11, das ist überraschend. Ja, Vettel, auch nur, Vettel ist nicht ausgeschrieben, Vettel ist Achter geworden, aber irgendwie nicht das, was man erwartet hat. Und wir sehen in der WM, Hamilton übernimmt die Führung, ist ein Punkt für Sebastian Vettel und wir sind nur noch neun Punkte hinter dem WM-Führenden. Und das ist sehr interessant. Da ist einiges drin noch in der Saison. Und wir haben noch ein paar Rennen zu fahren, also mal schauen. Ja, ähm, wir hatten auf jeden Fall Konkurrenz, aber wir hatten auch ein gutes Triebwerk und ähm, Leclerc und ich konnten gut wegfahren. Ja, während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. ja, eine Aufholjagd hatten wir auf jeden Fall, ähm, aber das Triebwerk hat uns natürlich wieder sehr geholfen. Ähm, wir haben viel investiert in den Motor und ich denke, das hat sich sehr ausgezahlt. Ergebnis, sind Sie sicher stolz, nicht wahr? Also, natürlich sind wir stolz, ich meine, ich habe einen Sieg und, ähm, ja, Leclerc hat auch sein ersten Podium-Gold, glaube ich, und wir haben Doppelsieg doppel also besser geht's ja nicht. Ja, vor allem die, Stracken, äh, die Streckencharakteristik, weil, ähm, es ist eine Top-Speed-Strecke, geht nur auf den Motor, ich habe einen krassen Motor im Sauber und... Stoff ja, von vorne starten und recht weit vorne Ja und wir in das investieren natürlich auch noch mal ins Auto. Wir sehen Aerodynamik <lacht> Da sind wir halt wirklich im hinteren Mittelfeld, während äh, wir im Motor natürlich weit weit vorne sind, aber es muss halt auch irgendwie ähm, in die Aero äh, investiert werden und ja in Russland sollen die Teile dann äh, wenn möglich, wenn alles äh, glatt läuft äh, ans Auto gebracht werden und ähm. Ja, Das nächste Rennen, Singapur, ja, das kann eigentlich, das kann vermutlich der Tiefpunkt der restlichen Saison werden, einfach weil die Strecke überhaupt nicht ausgelegt ist, äh, unser Auto gar nicht ausgelegt ist, ähm, für so eine Streckencharakteristik, wir haben ja kaum Downforce äh, Aerodynamik, wie wir ja gerade gesehen haben. Aber egal Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ähm, der heutigen Folge der Karriere. Und ähm, ja, ich versuche jetzt äh, so schnell wie möglich, wenn möglich, sogar täglich, äh, ein Part der Karriere zu bringen. Ähm, weil jetzt einfach 2019 erscheint. Ich, ich hatte leider keine Zeit, es vorher zu bringen. Aber ähm, ich gebe jetzt mein Gar jetzt ganz viel Gas, damit es rechtzeitig noch bis zum Release komplett erschienen ist. Und ähm, ja. Wir sehen uns dann in Singapur, Leute. Bis dann, ciao, euer Rocky.